Der Hessische Landtag ist das höchste Verfassungsorgan unseres Landes. Die Abgeordneten des Hessischen Landtages debattieren hier oft sehr lebhaft. Und sie entscheiden über die Zukunftsfragen unseres Landes und damit natürlich auch über diejenigen Fragen, die die hessischen Bürgerinnen und Bürger ganz persönlich angehen. In den Jahren 2005 bis 2008 wurde das Parlamentsgebäude umgebaut. Getreu dem Motto, Demokratie braucht Transparenz, ist ein offener, lichtdurchfluteter und bürgernaher Ort für das Parlament und Besucherinnen und Besucher entstanden. Ganz bewusst wurde die Sitzordnung des Plenarsaals im Kreis angelegt. So können sich die Abgeordneten bei ihrer Arbeit in die Augen schauen. Ministerpräsident, Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sitzen dem Parlament zugewandt. Hier muss die Landesregierung den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Demokratie ist auf Beteiligung und den Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Deshalb bringen Sie sich ein. Sprechen oder schreiben Sie Ihren Abgeordneten. Oder kommen Sie direkt im Hessischen Landtag vorbei. Insgesamt haben hier 140 Personen Platz, um die öffentliche Plenarsitzung zu verfolgen. Der Hessische Landtag ist aber viel mehr als ein Parlamentsgebäude. Er ist auch ein historischer Ort. Denn zum Landtag gehört auch das klassizistische Stadtschloss, das in den Jahren 1837 bis 1841 als Residenz der Herzöge von Nassau entstand. Es wurde anstelle einer Burg errichtet, die ihren Ursprung in fränkischer Zeit hatte und vermutlich die Keimzelle der mittelalterlichen Stadt Wiesbaden bildete. Im Musiksaal, dem größten Saal des Stadtschlosses, hat der Hessische Landtag von 1946 bis 1960 seine Plenarsitzungen abgehalten. Wenn Sie den Hessischen Landtag besuchen möchten, wenn Sie einer Plenarsitzung folgen wollen oder wenn Sie ein Gespräch mit Ihrem Abgeordneten suchen, dann finden Sie unter hessischer-landtag.de alle notwendigen Informationen.